Bacon, oh mein Gott, deine Kampfbock. Oh mein Shit. Gott, alles klar. Jetzt kommt die wieder, Alter. 3-3-3-3. Nein, das ich hab' Bacon hier. Scheiß Hurensohn, fickt deine Mutter. 3-3-3-1-2. Die ganze Familie kommt ja Mann. Keine Hobbys. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Node 2 Gamer. Ich hey, Node, dabei sind wir hier mit Senpai, äh, Killer, Apfel und Blue. Leute, Nudi aus der Zukunft ist wieder hier und heute werden wir mal das Spiel erklären. Jetzt, wie ihr seht, äh, es gibt verschiedene Charaktere. wir jetzt noch der einzige Charakter hier im Spiel und die sind dann alle Bots, also Computer gesteuert. Es gibt Cinderman, Kate und Charlie. Es gibt jetzt auch irgendwie das neue Halloween-Event, aber es ist nach Halloween, komischerweise. Aber... Äh, ja, es kommt immer in einem Spiel, also es gibt immer so Matches, die etwa so 10 Minuten dauern oder 20 sogar. Und die und immer ein Match kommt so wie ein Skelett raus, egal welchen. Es kommt ein Skelett mit Umhang, Skelett mit Kapuze, Skelett mit Waffen, Skelett nackt, also nicht das nackt. Aber einfach nur, er ist einfach nur ein Skelett. Und ja, das ist jetzt irgendwie das neue Event, äh, das hier draußen ist. Dabei ist es noch Halloween, aber ja. Das, was in diesem Spiel mal klar ist, man muss die ganze Zeit überleben. Und das Spiel ist, äh, sagen wir mal, man muss nach so Missionen machen, man muss einfach nur überleben. Also, so wie befordert dann die alte Version. Aber ja, viel Spaß mit dem Video. Okay, ja, und alter. ja. Okay, lass raus, lass raus. Nach Sprinten die ganze Zeit, okay, okay. weil man kann auch da verlieren. Ach so. Okay, okay, Ach so, es gibt einen. habe ich keine Taschenlampe? Ich report das Game. <lacht> bei light resources musst du suchen Senpai, wo bist du? Ja, auf Senpai, Ebensohn. ist irgendwo. noch da? Ah, ich glaube, da hinten irgendwo Ich hab's nicht einen guck mal Guck mal ja, Flair Äh, irgendwer. Hm, was, sagen, was, ist? Nope, ich gar nix. was ist das? Nope, ich gar nichts. Was ist das? das ist Das ah, ist das Radio Tower Oh, da kann man rein, Das ist ein Lift Da muss alle rein Geil. alle rein, haben wir alle Platz hier wir haben doch da Platz, ja. Ähm, steck hier oben fest. Ach, mir auch egal. So. Ähm, genau, wir gehen hoch, das das wir gehen Was zum Fick? Was denn? Hört ihr das auch? Ja, ja. Was ja. ist das? Skeletons das ist auch Ah, das ist ich neu, glaub, das ist neu, Junge. Skeletons, was zum. Was ist das für ein, was was ist das für ein, ein Modus? Okay, wir hm. wissen jetzt, dass es in Skeleton Mode geht. Lass mal ganz runter. Achso, man kann runter. Ja, ja, so. Verdammt geil, Junge. Sie haben, sind, sie haben Updates gemacht. Das ist ja interessant. Ich habe Angst, dass er gleich kommt. Das ah ja, das Länder kommt einfach teleportiert auch direkt zu dir und macht noch einen Jumpscare daraus. Oh, da. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ey, Junge. Was zum Fick ist das? <lacht> oh <mein Gott. lacht> es, es wird voll Blue! Es wird voll Blue! Es wird voll Blue! Oh mein Gott. Es verfolgt Blut! Was macht das zu mir? Ich bin tot. Wo ist denn da ist hinter dir? Ich komme Der ich komm ich ich ist hinter dir. Dafür guckt mir so zu, wie ich vom Skelett einfach so verfolgt werde, merkt aber nach, dass mal oh, hinter das ihm ist. ist. Oh, nee. ist so. war da, nein, war das ist Kate, da ist Kate drin, da gehen wir nach dorthin. Da liegt überall Blut auf dem Boden und dann gehst so nach. Ne Hi. Hi. Hey. Warte okay. mal. War Kate. soll irgendwo hier sein, wo ist die? Die war gerade eben irgendwo drin, wo ich gespawnt bin hat sie mich direkt gekillt. Komm. Ich hab, ah! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, verfolgt Senpai, verfolgt Senpai. <lacht> Was machst du denn zu mir? Du wirst mit mir sterben. <lacht> Na? Okay, komm, lass sie hoch, lass sie hoch. Ja, weißt du, was ich schreiben wollte? Was? Schutzaru. Die. <lacht> ich, ich, ich hab's auch versucht von sehen. Hi Apfel. <lacht> was kann ich wieder voll gehen. Oh fuck! Oh nein! Kann sein, dass ich so in der Kirche bin in der Nähe. Ich werde mal Flagg ich, ich bin wieder beim Radio Tower. Ja, wir kommen. Ey Mann! Scheiß, Scheiß Lift, Junge. Scheiße. Nimm die Treppe, Ich keinen Bock auf diese Shit. Bep, bep, bep. What the fuck? Oh fuck Was? Geht nicht gut, das Slenderman ist oben Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, dir. Kommt komm, komm, komm, komm, hier runter, kommt hier runter, kommt hier runter Ich lebe noch, ich lebe noch Ich bin ich ernsthaft durch noch diesen noch. Typen gestorben Das ist... Das oh ist nein hey, Das ist Kate, das ist Was zum Fick ist los? Was ist passiert? Ich kann nicht Äh? äh nein One for your life fuck, Alter Okay, one for your life, los, rennen <lacht> <Ich, ich lacht> ja, er ist, ist die? Wo ist Kate? Okay, Kate ist in der Nähe, das wissen wir jetzt mal. Hatte wo seid ihr alle? What, what, oh, what oh hey, was, wo? Oh Seht ihr das? Seid ihr alle tot? Ja. Die oh oh die mein Gott! Mein Freund, oh nein, nein, nein, nein, nein! Oh mein oh oh oh oh oh Gott, oh, oh, oh mein Gott! Wir werden gerade von der verfolgt. Die ist doch nicht Hey, komm, Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Die ist weg, die ist weg. Nein, nein, die okay. sind mir nach hinter dir, die, die sind mir hinter dir. Oh, oh mein Gott, ich bin tot. Fuck. <lacht> <lacht> <cinnamon>, <lacht> Ey, Killer, beweg dich, Killer, beweg dich, Killer! Hallo? Oh fuck, hinter mir, hinter mir. Blut läuft gerade in jemanden rein, by the way. Oh, what the fuck? By the way. Was, Finnerman ist bei fucking Radio Tower, oder was? ja. Yeah. Ja. Yeah. Wo seid ihr dann? Oben. Um. Ich bin beim Radio- äh, Radio Tower noch. Eh, wo ist der? Wo seid ihr? Wir sind immer noch beim Radio Tower. Ah, Kate! Kate hinter dir! Ei. Kate ist hinter dir! Wieso ich? Ich so um mein Leben nicht. Nein, dann müssen wir sind rein, rein um dein Leben! Ich kann nicht mehr laufen. Äh, oh, Senpai rennen. Sie Moritz, ist da dir! Wo seid ihr? Oh nein, das Skelett kommt wieder. Wo seid ihr? Geil! Ey, Senpai, das Skelett kommt wieder. Heilige Scheiße. Was? Nein, nein, nein. Was zum oh. Fick? Wieso kommt er zu uns? Wieso ist das wie Motor bei uns? Junge, was? nein, du kannst den. Das ist ein Skelett mit so einem Umhang. Mit Kapuze. Holy oh, shit. Nein, nein, er kann springen, Junge. Kein ja, Bock auf dieses Shit. Der spawnt einfach direkt bei uns, ne? Wo seid ihr alle? Wir sind gerade. Ja, wir versuchen. Ja, wir sind auch da oben. Wir gehen auch gerade dorthin. Also, wir laufen dorthin wahrscheinlich. Wie wow. Ey, ey, was zum Fick? W wurdest du von Slenderman verfolgt, Keller? Ich wurde gerade von diesem Ding verfolgt. Oh dann shit! Ich von dieser kate sein. Ja, wir werden gerade von Kate verfolgt. Ah, die ist wegteleportiert. Heilige Scheiße. Oh, hi. Ja, sie ist nochmal hier. Oh fuck! Ja, Schreie. Das ist Charlie, oh, das ist Charlie, das ist Charlie! Oh fuck, oh nein. Scheiße. Mhm. Kommt doch uh, nach. Wo ist Charlie? Ich geh ganz nach oben, tschüssi. Ja, same. Ich bin gerade runtergelaufen. Was <lacht> the fuck? Oh, was? <lacht> no, no, was? No, no, no. Was, was war das? Da? Was das, ist war das Char ich sterbe. Meine ist gestorben. Ja, das war Charlie. Geil. Ja, das Starbucks, das okay. Starbucks. Starbucks. Oh fuck. Was zum Helle? Was zum Helle? Was hast du gemacht? Was, was hast du hier hinten? Oh hey, ja, ja, mein Der heiß, Charlie, heiß, Charlie, heiß, come come the Charlie, Der Charlie. Oh mein Gott, ich sterb, ich sterb, bye bye. Oh what the fuck? Alle rein, alle rein, alle rein. Komm. Ja, okay, okay, okay. Ich bin bei Jetpack. Du bist Ey, ich bin auf dem Friedhof. What the? Ja, wir haben Flair aufgeschossen. Ich habe einen Flair aufgeschossen. Leute, ich bin auf dem Friedhof, Hilfe. Ja, Achso, ja, du warst, warte, wir kommen. Mami! Nein, nicht, der kommt. Ja, ist hier. Mami! Was the Fick? Ah ja, Senderman ist dort, ich habe ihn gerade gehört. Wo ist der? Oh fuck, er mal... What the fuck? What the fuck? Oh Bak~~ fuck, ich hab ich hab. Das hab das Holy ongoing. shit! Komm komm da ist da ist da! Gang gang gang gang gang Oh shit, der oh, not... Kate Kate wird aggressiv. Holy shit. Ja mach auf nur. Oh wir haben gewonnen. Oh oh shit, wir haben gewonnen. Like wenn uh, das Video gefallen hat, gebt ein Like den Kanal. Uh, Aber wir spielen immer noch weiter, ne? Ja, wir spielen natürlich. Wir spielen immer noch weiter, ja? Aber ja, wenn ihr noch mehr äh, äh, von Sachen Videos hello, hello. Oder von vier Idioten wollt, dann ja, huh. <lacht> ja dann schreibt es in die Kommentare. <lacht> wenn ihr selber in meinem Video dabei sein wollt, dann, dann ja, dann schreibt den Discord-Server. So so das wir nehmen ja auch. Ist gratis. Und ja, bis bald und ciao. ciao.